Wir kommen zum letzten Vortrag in diesem Hörsaal vor der Abschlussveranstaltung, nach der es natürlich dann noch mit OpenStreetMap Special weitergeht. Aber auch dieser Vortrag behandelt jetzt OpenStreetMap auch ein jahrzehntelang schon dabei seiner Mapper. Und äh, es geht um ein Thema, das wurde schon mal in einem OSM-Radio-Podcast erschöpfend behandelt. Wer da noch mal nachschauen will und sich da noch mal informieren will, wie der Stand vor vier, fünf Jahren war, der kann da noch mal nachhören. Äh, er erzählt uns jetzt aber über die aktuelle Situation in seiner Open Realm karte und äh, das ist... Ähm, Alexander Mattheisen, und er erzählt uns jetzt, wie er seine Karten eben produziert. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag ähm, über die Produktion generalisierter Eisenbahnkarten. Ähm, um dann auch kurz ähm, äh, dran anzuschließen, es geht jetzt nicht um die Open Railway Map, äh, das ist mein Hobbyprojekt. Ähm, beruflich befasse ich mich aber auch mit Eisenbahnkarten und äh, da werde ich heute ein Projekt vorstellen. Ähm, genau Das Projekt, was ich heute vorstellen werde, ähm, ist in einer Arbeitsgemeinschaft von GEOBS mit der Grafikagentur EWOG in Zürich und dem Auftraggeber der SBB ähm, entstanden. Ähm, kurz zum Inhalt des ähm, Vortrags, ich werde zunächst mich und die Firma GIRBS vorstellen ähm, und einige unserer Projekte, um dann eine Überleitung zu haben ähm, zu den, zur Motivation für dieses Projekt ähm, und den Herausforderungen, die sich dabei ergeben haben. Ähm, dann werde ich näher eingehen auf die Aggregation und Generalisierung der Streckennetzdaten, einen Workflow vorstellen, mit dem die Karten dann produziert werden, wie wir Fachinformationen auf dieses Netz dann referenzieren können und schließlich noch einen kleinen Ausblick geben. Genau, zunächst zu mir. Mein Name ist Alexander Mattheisen. Ich bin jetzt inzwischen seit zweieinhalb Jahren als Entwickler bei GEOPS tätig. Schwerpunktmäßig befasse ich mich dort mit der Backend-Entwicklung, insbesondere der Verarbeitung von OpenStreetMap-Daten oder Fahrplandaten. Das hat auch ein bisschen mit meinem Hintergrund zu tun. Ich bin jetzt inzwischen seit mehr als zehn Jahren im OpenStreetMap-Projekt aktiv und dadurch so ein bisschen in der Rolle des USM-Experten in der Firma. Ähm, insbesondere auch was Eisenbahndaten in OSM betrifft, denn äh, wie in der Einleitung schon angesprochen, ähm, bin ich auch der Betreiber der Open Railway Map, ähm, denen, denen das jetzt nicht sagt. Das ist eine ähm, Karte der Eisenbahninfrastruktur auf OSM Basis, die ich mehr oder weniger als Hobbyprojekt pflege. Genau, mein Arbeitgeber, die Firma Geops, gibt es seit 2002. Wir haben Niederlassungen in Freiburg in Deutschland und in Frankendorf in der Schweiz. Aktuell sind wir ein Team von 15 Mitarbeitern mit verschiedenen Hintergründen, mhm. mit verschiedenen Hintergründen, darunter Informatiker, Geografen und ÖV-Spezialisten. unsere Arbeit reicht von der Geodatenanalyse über die Visualisierung und die Erstellung von web bis hin zu Fahrgastinformationssystemen mit Echtzeitdaten. Dabei setzen wir auch sehr stark auf Open-Source-Technologien. Neben der Nutzung ist für uns dabei auch wichtig, Open-Source selbst zu fördern, etwa durch eigene Veröffentlichungen auf GitHub oder durch das Sponsoring von Konferenzen. Ähm, unser Fokus liegt dabei auf Anwendungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs. Ähm, eine Anwendung, ähm, die vielleicht der eine oder andere schon mal gesehen hat, ist Travic, ähm, ist ein ÖV-Tracker, wo ähm, anhand von statischen Fahrplandaten und falls vorhandenen Echtzeitdaten die aktuellen Positionen und exakten Fahrtverläufe von ähm, Fahrzeugen visualisiert werden. Da sind inzwischen über 700 Verkehrsunternehmen weltweit integriert. Mit richtigen Echtzeitdaten arbeitet die App S-Bahn München live, die wir für die Deutsche Bahn erstellt haben. Da werden dann anhand der aktuellen GPS-Positionen der S-Bahn die Standorte der Züge auf einem schematischen Liniennetzplan oder einer Karte angezeigten Abfahrtsprognosen erstellt. Ein ähm, weiteres Beispiel ähm, für unsere Projekte ist äh, eine App für das Swiss Travel-System. Das äh, richtet sich an Touristen und ähm, visualisiert ähm, touristische Highlights auf der Karte und die Gültigkeit von touristischen Angeboten auf den verschiedenen Strecken. Ähm, die Anforderungen, die bei all diesen Projekten an äh, die eingesetzten Karten ähm, sich stellen, sind hochwertige Karten mit einer übersichtlichen Darstellung des öffentlichen Verkehrs bzw. des Eisenbahnnetzes. Die hohe Darstellungsqualität wird dabei durch eine manuelle Generalisierung und Optimierung der Karte erreicht. Wichtig ist aber auch, dass die Karten nicht nur zu Darstellungszwecken genutzt werden können, sondern dass auch weitere Informationen darauf abgebildet werden können. Ähm, auch wichtig ist, dass die Karten ähm, länderübergreifend sind. Ähm, in der Schweiz gibt es mit Traffi-Marsch bereits solche Karten. Ähm, unter dem Namen Traffi-Marsch veröffentlicht die Schweizerische Bundesbahn SBB ähm, Karten des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz mit den Streckennetzen ähm, der Züge sowohl als Print als auch als Webkarten. Ähm, GEOBS übernimmt dabei die Entwicklung der interaktiven Karten im Webkartenportal. Äh, die Karten in der Schweiz, die basieren auf ähm, einem Datensatz des Schweizer Bundesamtes für Verkehr. Das hat dann natürlich zur Folge, wenn man aus der Karte rauszoomt, dann stellt man fest, wird halt nur die Schweiz abgebildet. Es gibt aber halt viele Fälle, in denen es nützlich wäre, wenn man auch ähm, eine Abdeckung außerhalb der Schweiz hätte. Es gibt halt im Personenverkehr grenzüberschreitende Fernverkehrszüge von der Schweiz bis nach Hamburg oder Mailand. Oder im Güterverkehr ähm, auch grenzüberschreitende Containerzüge von der Nordsee bis ans Mittelmeer. Ähm, und Auslöser für das hier vorgestellte Projekt ist es eben gewesen, äh, die Ausdehnung dieser Traffimarschkarte auf einen großen Teil Europas auszudehnen. Ähm, Herausforderungen dabei, wenn man das Kartenmaterial auf andere Länder ausdehnen will, ist zuerst mal die Frage, welches Datenmaterial als Grundlage verwendet werden kann. In Deutschland zum Beispiel bietet die Deutsche Bahn in ihrem Open Data Portal immerhin einen entsprechenden Datensatz an, der hat aber zum Beispiel den Nachteil, dass private Infrastrukturbetreiber da nicht enthalten sind und unser Anspruch ist schon wirklich das gesamte Bahnnetz abzubilden weshalb dieser Datensatz dann nicht in Frage kam. Und ein Problem ist eben, dass in vielen Ländern gar keine entsprechenden Datensätze verfügbar sind. Von daher war schnell klar, dass OpenStreetMap-Daten hier die einzige brauchbare Quelle sind, die wir ähm, für solche Karten verwenden können. Ähm, durch die Entscheidung, dass wir OpenStreetMap-Daten verwenden, hat sich dann eine weitere Frage ergeben, nämlich ähm, wie kann man aus diesen gleisgenauen Daten ähm, automatisiert streckengenaue Daten einer Knoten-Kanten-Topologie erzeugen. Ähm, wie kommt man praktisch von den rohen OSM-Daten, wie man sie da oben sieht, äh, zu so einer vereinfachten äh, Streckentopologie wie hier unten? OSM hat dann das Problem, äh, man hat eben jedes Gleis einzeln erfasst, äh, die Gleise sind auch aufgesplittet, äh, an Brücken oder ähm, wo sich irgendwelche Tags ändern. Man hat eben nicht so eine Struktur, dass man praktisch die Stationen als Knoten hat und äh, jeweils Kanten, ähm, die die Station verbinden, die die Strecken ähm, darstellen. Ähm, weiterer wichtiger Aspekt ist, ähm, wie man dabei dann eine hohe kartografische Qualität erreicht. Die Karten in der Schweiz die wurden bisher von unserer Partnerfirma dann noch in einem Grafikprogramm nachbearbeitet, insbesondere um zum Beispiel die Platzierung der Labels zu steuern. Für eine Karte von ganz Europa ist der Ansatz aber mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden und nicht mehr so sinnvoll. Dennoch möchte man aber eine, hohe eine höhere Darstellungsqualität erreichen als bei einem automatisierten, regelbasierten Kartenrendering, wie es halt bei Webkarten heute üblich ist. Ähm, dazu haben wir einen Workflow entwickelt, der datengetriebenes Styling nutzt und die verschiedenen Prozesse automatisiert, um da den ähm, manuellen Aufwand der... Kartenproduktion äh, deutlich zu vereinfachen. Da werde ich später noch drauf, äh, näher eingehen. Ähm, zunächst möchte ich auf die initiale ähm, Erstellung des generalisierten Datensatzes eingehen. Die gesamte Verarbeitung findet in einer ähm, Postgres- bzw. PostgIS-Datenbank statt unter Verwendung ähm, umfangreicher PostgIS-Funktionen. Im ersten Schritt dazu werden, äh, werden dazu die OpenStreetMap-Daten in die Datenbank importiert ähm, und dann gefiltert, sodass man erst im ersten Schritt dann nur noch die ähm, wirklich relevanten Daten ähm, erhält, nämlich die Streckengleise und die Betriebspunkte. Das heißt, äh, Nebengleise kann man schon mal anhand der Text rausfiltern und alles, was eben nicht äh, relevant ist. Ähm, dann im nächsten Schritt ähm, passiert dann die eigentliche Aggregierung der Gleise zu Streckengeometrien und die Herstellung der Knotenkantenstruktur. Ähm, dabei kommt unter anderem Routing ähm, zum Einsatz. Das heißt, ähm, wir erzeugen im ersten Schritt eine Topologie aus den Daten und mit PG-Routing wird dann ähm, der wenn dann die kürzesten Wege zwischen den Stationen berechnet. Das heißt, man erhält halt so, bei, auch wenn man zwischen Stationen mehrgleisige Strecken hat, dann im Grunde immer einen kürzesten Pfad und eben eine einzige ähm, Geometrie zwischen jeweils zwei Stationen. Ähm, verschiedene Heuristiken sorgen dann dafür, dass man ähm, nur so viele kürzeste Pfade berechnen ähm, muss, wie unbedingt notwendig. Das heißt, ähm, man routet nicht äh, zwischen allen Stationen im gesamten Netzwerk, sondern ähm, nur zu Stationen, die ähm, über Routenrelationen ähm, praktisch mit den Stationen irgendwie in einer Beziehung stehen oder die in einem gewissen Radius ähm, um eine Station sind. Genau die aggregierten Daten, die werden dann in drei Generalisierungsstufen ähm, exportiert. Das heißt, man hat drei verschiedene ähm, Graphen. Ähm, die topologisch aber alle identisch sind, es werden halt automatisiert dann nur die Geometrien schon mal vereinfacht. Dass wir dann die Daten in drei verschiedenen Generalisierungsstufen haben, erlaubt es dann, dass wir bei der späteren Karte dann je nach Zoomstufe unterschiedlich stark generalisierte Karten einsetzen können. Das kann man hier auf der Abbildung zum Beispiel gut sehen hat hier eine höhere Zoomstufe. Ähm, da kann man zum Beispiel sehen, diese Schnellfahrstrecke aus Richtung Süden, die nach Mannheim führt, sie ist hier noch parallel erfasst, während es hier in einer niedrigeren Zoomstufe dann ähm, so zusammengelegt wurde, dass die Strecken dann übereinander liegen. Ähm Genau, Wie gesagt, angesprochen, die Topologie zwischen den Generalisierungsstufen ist aber stets identisch. Ähm, diese ganze Generalisierung, das erfolgt halt rein durch die Steuerung der Sichtbarkeiten und die Bearbeitung der Geometrien. Ähm, auch noch ein schönes Beispiel ist jetzt hier Paris. Ähm, da kann man sehen, wie dann je nach ähm, Zoomstufe die Stationen, ähm, Generalisiert wurden. in der niedrigen Summenstufe ist Paris halt lediglich ein einziger Stationspunkt und in den höheren Summenstufen äh, sind dann die einzelnen Bahnhöfe im Grunde aufgeteilt. Ähm, genau, das ist jetzt der gesamte Workflow ähm, zur Kartenproduktion von den ähm, generalisierten Daten ausgehend bis schließlich zur fertigen Karte. Die Datenbank ist halt eine klassische PostGIS-Datenbank, die eben diese im initial erzeugten generalisierten Streckendaten enthält. Ähm, dazu gibt es dann einen von uns entwickelten Editor, mit dem diese Daten dann bearbeitet werden können. Im Wesentlichen ist das eben diese händische Optimierung der Geometrien und die ähm, Anpassung von Attributen, die für Styling relevant sind. Wenn die Daten dann fertig bearbeitet sind, werden die mit oga to oga und Tipikanu ins MB-Tiles-Format konvertiert. Über eine CI wird das Ganze dann auch automatisch auf einen Tileserver deployed. Und diesen Export, den kann der User dann über einen Button im Editor selbst anstoßen. Für eine Karte braucht man natürlich auch noch einen Style. Das Styling findet in Maputnik statt. Das ist ein grafischer... Style Editor, so dass der User ein direktes Feedback dazu bekommt, ähm, wie die spätere, spätere Karte dann aussieht. Und ähm, in dem Style werden dann eben verschiedene Attribute ausgewertet, die im Editor ähm, in Daten erfasst worden und daraus ergibt sich dann so ein iterativer Prozess, dass man dann im Style verschiedene Attribute auswertet und dann sieht irgendwie, die Darstellung passt noch nicht, geht wieder in den Editor, passt die Daten an und ähm, genau, das ist dann eben so eine Feedback-Schleife, die sich dabei ergibt. Ähm, genau, Wenn dann der Style ähm, fertig bearbeitet ist, ähm, wird er dann aus putnik exportiert ähm, und über ein Webinterface kann man ihn dann auch äh, Direkt einen Drop reinziehen und ähm, das Ganze wird dann eben auch auf den Teil-Server deployed. Ähm, genau, als Teil-Server wird dann Teil-Server GL eingesetzt, ähm, der dann schließlich ähm, entweder Raster- oder Vektorkacheln ausliefern kann. Ähm, auf einzelne Komponenten gehe ich jetzt nochmal näher ein. Zunächst der Editor, ähm, wie gesagt, da findet vor allem die Attributbearbeitung statt. Z.B. Sichtbarkeiten, Labelpositionen und Labelnamen, dass man eben, wie jetzt zum Beispiel im Beispiel von Paris, je nach Generalisierungsstufe unterschiedliche Namen für Stationen äh, verwenden kann, das ist da oben zu sehen. Ähm, genau dann eben eine Geometriebearbeitung, dass man die Geometrien da aufeinanderlegen kann, hier unten dargestellt. Ähm, und dass man den Export und Deploy der Daten auf den Teilservern anstoßen kann. Genau, Map Putnik ähm, wird zum Editieren des Rendering Styles verwendet. Ähm, da kann man dann eben in den Style-Regeln verschiedene Filter ähm, anlegen, die dann diese Attribute in den Daten entsprechend auswerten, ähm, um eben zum Beispiel diese Label-Position anhand der Attribute ähm, zu steuern. Genau, dieses angesprochene Webinterface interface ähm, ist eine relativ einfache Anwendung, man exportiert halt oben in Maputnik sich diesen ähm, Mapbox-GL-Style und kann den dann anschließend im Webinterface interface per drop reinziehen, dauert dann einen Moment und das, der Style wird dann deployed und ähm, der Server neu gestartet, sodass eben nach wenigen Augenblicken dann äh, die Kacheln mit dem neuen Stil ausgeliefert werden. Ähm, wie anfangs schon angesprochen, ist für uns auch ganz wichtig, dass man ähm, auch Fachinformationen darauf referenzieren kann. Ähm, die Streckentopologie, also diese, die korrekte Abfolge der Station, ermöglicht es, ähm, auch Aspekte mit Strecken- oder Kilometerbezug ähm, auf den Karten abbilden zu können. Dabei gibt es grundsätzlich zwei verschiedene Arten von Referenzierung. Einmal die topologische und die lineare. Topologische Referenzierung ist immer an Feature gebunden, zum Beispiel, dass man einer Station ähm, gewisse Informationen zufügen kann, wie eine Passagierzahl ähm, oder einer Kante zwischen zwei Stationen zum Beispiel den Infrastrukturbetreiber. Ähm, dann gibt es noch die lineare Referenzierung, die es ermöglicht, ähm, beliebige Punkte auf dem Streckennetz abzubilden, zum Beispiel die Lage eines Bahnübergangs oder ähm, Abschnitt mit einer gewissen Geschwindigkeit. Ähm, aktuell erlaubt es unsere Datenbasis aber ähm, nur relativ ähm, solche Informationen abzubilden. Ähm, also ab, relativ ist eben, dass man in Prozentwerten praktisch angibt, ähm, auf welchem Abschnitt einer Kante irgendeine Information gilt. Absolut wäre eben mit ähm, richtigen ähm, Kilometrierungen, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Genau ein Beispiel, ähm, wo die lineare Referenzierung jetzt schon eingesetzt wird, ist die Erfassung der Tunnel. Die werden über die lineare Referenzierung mit relativen Angaben auf den Kanten ähm, erfasst. Ähm, hier links sieht man eben, wie das Ganze dann in diesem Editor bearbeitet wird. Ähm, und rechts sieht man dann, ähm, wie das entsprechend dann später auf der Karte aussieht. Da wird dann diese Kante entsprechend aufgesplittet und der Bereich, wo der Tunnel ist, dann entsprechend anders äh, dargestellt. Ähm, zum Ausblick ähm, noch ein paar... Ähm, Ausblick auf die nächsten Schritte, die wir in dem Projekt verfolgen. Wie angesprochen, diese lineare Referenzierung ist halt ein primäres Ziel, damit man auch über Kilometrierung und Streckennummern noch Daten abbilden kann. Beispiele wären zum Beispiel, dass man die Lage von Baustellen auf dem Streckennetz abbilden kann. Wie gesagt, ist das im Moment nur über die recht grobe topologische ähm, Referenzierung möglich. Ähm, große Problem ist halt hier auch wieder die Verfügbarkeit der Daten. Ähm, grundsätzlich kann man solche Daten aus OSM übernehmen, da werden halt Streckennummern und Kilometrierungen erfasst. Ähm, in der Praxis ist das halt auch wieder das Problem ähm, ja, mit der Vollständigkeit der Daten. Da rechts äh, habe ich mal eine kleine Auswertung gemacht, da symbolisiert jeder. Türkise Punkt im Grunde einen Kilometerstein, der in USM erfasst wurde. Da sieht man ganz gut in Deutschland so auf den Hauptstrecken, da ist die Erfassung eigentlich ganz gut. Das wäre ganz gut brauchbar. Auf den Nebenstrecken ist es dann schon nur stellenweise. Und im Ausland sind im Grunde gar keine Daten vorhanden. Und auch hier gibt es eben auch von den Bahnbetreibern keine entsprechenden Daten, die man da verwenden könnte. Ähm, weiteres Ziel ist, dass wir ähm, länderübergreifendes Routing auf diesen Daten machen. Ähm, da sind keine größeren Anpassungen mehr notwendig. In der Schweiz geht das schon mit dem trafi marsch portal ähm, genau, Und die Datenaktualisierung, ähm, man will halt die kontinuierlichen Änderungen am Schienennetz, die auch im, in OSM dann nachgeführt werden, auch in unsere Daten übernehmen. Ähm, Problem ist eben, dass man von zwei verschiedenen Richtungen im Grunde die Änderungen hat. Einmal die Änderungen aus OSM und unsere manuellen ähm, Anpassungen macht es ein bisschen schwierig, im Grunde ist der aktuelle Plan, dass man dann mit einem aktuelleren OSM-Datensatz praktisch wieder so einen aggregierten Datensatz erzeugt und dann redaktionell, manuell ähm, praktisch die Änderung aus dem neueren Datensatz in den produktiven Datensatz übernimmt. Ja, Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, gibt es Fragen? Ja, erstmal Dankeschön. So, und das Auditorium ist wieder gefragt. Ah, danke für den Vortrag. Ich. Äh... Okay. Danke für den Vortrag. Ich äh, will dir an einer Stelle gleich widersprechen und zwar gibt es durchaus verfügbare Layer von den Bahnbetreibern für die Kilometrierung. Die bestehen meistens eben nicht aus einzelnen Punkten, sondern in guter Verfügbarkeit hat man äh, linienförmig einfach die offiziellen Streckendefinitionen und dann kann, kann man als Attribut jeweils von der Linie den Startenkilometer abgreifen und von da aus dann ausmessen. Also habe ich schon äh, entwickelt... Äh, leider für meinen Chef und dadurch nicht Open Source. Ja, genau. Also, wenn es solche Datensätze gibt, dann hat man eben da auch so eine Knotenkantenstruktur. Da ist dann praktisch für jede Kante Start- und Endkilometer definiert. Aber wie gesagt, in Deutschland gibt es eben für die Deutsche Bahn dann noch solche Daten. Aber in anderen Ländern wird es dann schwierig. Ähm ja. Genau. Wie groß ist denn der Aufwand? So. Äh, nicht ohne Mikrofon. Wie groß ist denn der Aufwand, dass die Geometrien dann ich Wie groß der Aufwand, dass die Geometrien dann nachbearbeitet werden müssen? Also dass OSM ähm, die Bahngeometrien nicht stimmen quasi? Ähm, ja, so das das ähm, Nachbearbeiten der Geometrien ist halt eben, äh, um die Darstellung zu optimieren. Also, wie zum Beispiel dann eben dargestellt, dass man auf äh, niedrigen Zoomstufen dann parallele Strecken eben zusammenfasst und solche Sachen. Das ist eben. Also für die und dort ist es nötig, aber nicht allgemein der Datensatz, der ist an sich schon korrekt. Dann genau, wir, ja. das ist eben, um die Darstellung zu optimieren. Ähm, ich wollte bloß zu dem Punkt vorher, muss man unterscheiden zwischen der reinen geometrischen Kilometrierung, die man natürlich einfach selber rechnen kann und zwischen der offiziellen Bahnkilometrierung ist es was völlig anderes. Weil es kann sich durch Baumaßnahmen ständig verändern. Sie haben draußen die Schilder und die werden natürlich nicht ständig verschoben, wenn die Strecke sich ändert. wollte ich nur als kleinen Nebensatz ergänzen. Danke. Ähm, Alexei Walikow, Deutsche Bahn. Ähm, auf Open Data Portal von Deutschen Bahn gibt es ähm, ein Streckennetz, was halbwegs offiziell von der Netz äh, zur Verfügung gestellt wird. Da sind in Liniengeometrien, wie der Kollege äh, gesagt hat, äh, die Kilometrierungen. Also da sind auch die, also da sind nicht die gemessenen Kilometrierungen, sondern da sind die echten Kilometrierungen und da gibt es auch ein Layer mit, mit Kilometrierungen, mit einem Abstand von einem Kilometer, das sind, keine Ahnung, 35.000 oder so äh, Punkte mit, äh, mit Kilometrierungsangaben. Die, äh, ich glaube, wir haben auch äh, so ein ähnliches Algorithmus entwickelt auf der Basis von diesen Daten. Wir haben äh, bei relativ einfachen äh, Algorithmus eine äh, sehr gute Erfolgs, äh, Erfolgsrate, also vor allem bei dieser äh, Referenzierung, also Streckenkilometer und Kilometer, von 35.000 waren 20 Stück, also nicht 20.000, sondern 20 Stück außerhalb von äh, sozusagen Toleranzbereich. Also Daten gibt es muss man auch gucken, was man damit machen kann. Ja, wie gesagt, also für die Deutsche Bahn gibt es entsprechende Daten. In der Schweiz eben dieser ähm, Datensatz vom Bundesamt für Verkehr, aber in anderen Ländern wird es dann halt wirklich schwierig, da Daten zu finden. Und genau diese geometrische ähm, Kilometrierung, das ist im Grunde, was wir eben bei den Tunneln zum Beispiel jetzt im Moment machen, dass man praktisch einfach über die Länge der Geometrie da ähm, dann die Tunnel abbildet. Aber was wir eben suchen, ist wirklich diese bahninterne Kilometrierung, dass man eben, wenn man von Kunden irgendwelchen Verkehrsunternehmen ähm, Daten bekommt, wo wie gesagt irgendwie Baustellen oder sowas ähm, mit Kilometrierung referenziert sind, dass man wirklich sowas dann auch auf diese Karten abbilden kann. Ähm, wo kann ich denn die Daten jetzt runterladen, die du da erzeugt hast? Ähm, die, was geplant ist, ähm, sobald das Ganze live geht, ist, dass wir diese, diesen Code, um das generalisierte Streckennetz ähm, zu erzeugen, dass wir das auf GitHub veröffentlichen. Ähm, die Daten an sich ähm, ist nicht geplant, das zu veröffentlichen, ähm, weil, wie gesagt, das ist halt speziell für unseren Anwendungszweck äh, halt optimiert. Das sind aber ja ODBL-Daten, auf denen ihr arbeitet und die ihr weiterverarbeitet und äh, deswegen müsst ihr die rausgeben. Ja, soweit mein, äh, bin jetzt kein Jurist, aber soweit ich weiß, ähm, reicht es ja, wenn man die den ähm, Code veröffentlicht, mit dem man solche abgeleiteten Daten ähm, erzeugt, wie gesagt. Ja, das ist die Frage, wenn ihr den Source-Code für die Mitarbeiter, die die manuelle Arbeit gemacht haben, auch rausgibt, aber ja, gibt es ja nicht so den Source-Code für, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Fragen wir mal den Juristen. Du wolltest, du wolltest doch. Okay. Ich eine, ich eine Anfrage. Ähm, es gibt ja den Eisenbahnatlas, also auch für EU und Deutschland und so weiter in gedruckter Form. Ähm, gibt es da den Austausch zwischen euch und denen? Also du kennst mm, das Produkt? Nee. Also den Atlas kenne ich, mhm. ähm, aber mit dem Unternehmen, was dahinter steht, stehen wir jetzt okay, stehen haben wir nicht im Kontakt. Die haben jetzt weniger Geodaten, aber die haben auch Kilometrierungen drin, also für ihre Betriebsstellen und Bahnen. Ja, Seite. aber die sind halt auch sehr auf äh, gedruckte Karten im Grunde mhm. spezialisiert. Also Ich glaube, die hatten mal eine Zeit lang auch eine digitale Version, was im Grunde aber auch nur so eine fertige Rasterkarte war. Aber aktuell, glaube ich, wird da ja noch nicht mal irgendwie das noch in digitaler Form vertrieben, sondern halt nur dieser gedruckte Atlas. Ja. Okay, danke. Also ich wollte zu dem Lizenzthema noch sagen, dass, soweit ich das jetzt verstanden habe, aber das kann falsch sein, ist die manuelle Nachbearbeitung auf der Ebene des Produced Work und deswegen würde ich sagen, dass... Äh, nein, das ist nicht eine Frage, ob es in der Datenbank stattfindet, sondern ob es auf der Ebene der Gestaltung stattfindet und wenn es um Labelplatzierung und sowas geht, dann ist das definitiv nicht etwas, was von der ODEBL abgedeckt ist. Aber ich weiß natürlich nicht, ob da auch Aspekte drin sind, die tatsächlich Datenverarbeitung sind. Ich denke mal, dass wir es jetzt auch nicht in einer Diskussion hier, wenn wir Fragen an den Referenten haben, lösen wollen. Deswegen die Frage, gibt es weitere Wortmeldungen aus dem Plenum, die noch andere Gesichtspunkte behandeln? Noch eine Frage zur manuellen Nachbearbeitung. Wie viel Aufwand ist denn da notwendig, so einfach geschätzt, geschätzt erfahrungswert, um das eben, um aus der Generalisierung, die man automatisiert hat, eine schöne Darstellung für die verschiedenen zoom zu machen? Ja, einen konkreten Zeitaufwand kann ich da jetzt gar nicht so nennen. Ähm also, man geht da ein bisschen gezielt davor, dass man, ähm, wie gesagt, sich irgendwelche größeren Bahnknoten anschaut, wo viele Strecken zusammenlaufen, dass man gezielt den Stellen das dann anpasst. Und da ist das dann auch eben wieder so ein iterativer Prozess, dass man da die Daten anpasst, dann schaut, wie sieht es auf der Karte aus und dann wieder das alles irgendwie ein bisschen zurechtdrückt, bis man eben so eine schöne Darstellung hat.